Hey, ich spanne den Latt an bei Sonnenuntergängen. Hä? Aha. Okay, good night. Du siehst aus, als so Schläge kassiert. Ich habe dein Bild der Photoshop geöffnet und es hat sich deinstalliert. Mama, bitte. Bitte? Kennst du mich? Oh Gott, du verstehst Deutsch? Ja. Wenn ich dich sehe, ist deine Nase gebrochen wie mein Englisch. Ja, Na, Was meinst du jetzt, ob ich jemanden schlagen will? Nein, oh Gott. Was, was hast du ihm gerade gesagt? <lacht> was willst du öffnen? Ich habe gesagt, ich habe Photoshop geöffnet und es hat sich deinstalliert bei deinem Bild. Deinen Rap mache ich zur Nichte wie die Tochter deines Bruders. Du Big Mann. Nein. Hm. Nein, no. no, nicht wirklich, nein. No. Hm. I'm sorry. Hm. Ich bin im Internet drin. Ja. Und was steht da drin? Nichts, dass sich dein Bild, dass sich Photoshop deinstalliert hat, als man dein Bild gesehen hat. Wie installiert verstehe ich jetzt nicht? Nicht so wichtig. Nee, das ist wichtig für mich. Aber ich wünsche dir einen schönen Abend, es ist nicht so wichtig. Ich habe eine erwischt die Deutsch kann. Ich Deutsch Hi, baby. Hi. Uh, Bei euch heißt C He, it das S kommt mit. Bei mir heißt C He, she it sex zu trit. You speak English? No, I speak German. German. Only. Yeah. Bei euch heißt C He, it, das S kommt mit, bei mir heißt C He, she it sex zu dritt. Wie sieht's aus? Du bist wie ein T-Rex, großes Maul, aber kein Bizeps. Du bist wie ein T-Rex. Großes Maul, aber kein Bizeps. Geht schon. Nein, nicht Miki das, sondern Mickey die Cops.